Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man in Roblox Studio Group Rewards in seinen Spielen zufügt. Und um euch das zu zeigen, habe ich aus dem letzten Jump Shop Tutorial einmal diese Map hier zusammengestellt, bei der ihr Geld bekommt, wenn ihr auf diese Plattform springt. Von dem Geld halt neue Jumps kaufen könnt, wie es halt im letzten Tutorial beschrieben wurde. Und wenn ich Mitglied in meiner Gruppe bin, kriege ich mehr Geld. Pro Plattform, die ich erreiche. Wenn ihr die Gruppen, wenn ihr die Group Rewards in euer eigenes Spiel einbauen wollt, dann skippt zu dem Punkt unten in der Beschreibung verlinkt, wo wir zu den Group Reward an sich kommen. Ansonsten zeige ich euch jetzt, wie ihr das Jump Shop Spiel nochmal auf dieses Level erweitert. Als erstes habe ich zum Workspace hier einen Ordner hinzugefügt. Da sind ganz normale Parts drin, die sind alle geankert. Und das wäre es auch, hier ist nichts mehr drin. Einfach nur geankerte Parts. Und da ist keine Magie hinter. Dann ist hier der Datenmanager, der bleibt komplett unberührt. Im GUI habe ich auch nichts verändert, außer ich habe die Cash kaufen funktion in Jumps kaufen Function umbenannt, weil das war irgendwie komisch benannt beim letzten Mal, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, das so zu benennen. Und hier im Server Script findet die ganze Magie statt und genau hier werden wir jetzt auch weitermachen. Als erstes erstellen wir ein neues Remote Event, das heißt dann Plattform Debounce Event. So sieht das aus, Plattform Debounce Event ist ein Instance New Remote Event namens Plattform Debounce Event im Replicated Storage. Damit werden wir dem Client später sagen, dass die Plattform dann auch leuchten soll, damit die nicht bei jedem Spieler leuchtet, sondern nur bei dem, der auch raufgetappt ist. Und ich passe hier natürlich die Cash kaufen funktion auch an, dass die jetzt Jumps-Kaufen-Funktion heißt. Also kann ich euch mal einen Tipp zeigen. Ihr könnt das hier doppelt anklicken, drückt dann STRG-F. Dann steht hier überall Cash kaufen funktion Ihr klickt hier auf den Pfeil rauf, gebt dann hier in Replace Jump-Kaufen-Funktion ein. Drückt auf Replace All und es wird überall ausgetauscht. So, den Jump Price, den habe ich ein bisschen runtergestellt auf 10 und ich werde es so machen, dass der Jump Price sich anpasst. Je nachdem, wie viele Jumps ihr schon habt, wird es teurer. Und zwar exponentiell. Das bedeutet, wir legen hier zwischen diesen beiden Checks den Jump Price neu fest. Und zwar lokal, damit er nicht komplett überschrieben wird, sondern nur lokal für diesen einen Spieler jetzt überschrieben wird. Und zwar zu Local Jump Price ist gleich Jump Price mal Profil.data.inventar.jumps. Hoch 3. Und damit haben wir jetzt einen Jump-Preis, der sich nach oben anpasst. Und da ich in dem Spiel keine Möglichkeit eingebaut habe, zu zeigen, wie viel Geld noch übrig bleibt, schreiben wir das hier einfach hinter nicht genug Cash hinter. So, jetzt steht dann nämlich nicht genug Cash. Das kostet dich Jump-Preis. Damit der Spieler dann auch Bescheid weiß, wie viel es ihn gekostet hätte. Das wäre es dann mit dieser Funktion. Wir können weitermachen, damit dass wir die Plattformen aufsetzen. Dafür müssen wir erstmal die Plattform getten. Das heißt, wir sagen hier, Local-Plattform ist gleich game.rockspace find first Stride Plattform. Dann machen wir hier unten noch einen Loop, der durch alle Plattformen einmal durchloopt. Also for index, part in Plattform, Doppelpunkt, get children, do. Jetzt setzen wir hier part.color auf eine zufällige Color. Color 3.from HSV, math.random, 1 bis 100, geteilt durch 100. Und dann sagen wir ,7 bei der Sättigung und ,8 bei der Helligkeit, damit es nicht zu hell ist und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und darüber kommt dann eine Funktion, um die Dinger zu connecten. Die Funktion werde ich Plattform Connecten nennen. Plattfo Plattform Connecten Part Index. Mit dem Index müssen wir später noch wegen dem Debounce arbeiten, damit wir eine eindeutige ID bekommen. Deswegen haben, arbeiten wir hier diesmal mit dem Index. Und die Funktion schreibe ich hierhin. hin. Local Function Plattform Connecten. Nehmt den Part als Base Part rein und die ID als Nummer. Als allererstes müssen wir natürlich checken ob da irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel, if not part is a base part, then return end. Also falls ihr in dem Folder hier oben Plattform irgendwas drin habt, was kein Base part ist, dann wird es geskippt, weil sonst geht das Spiel kaputt. Jetzt legen wir den Wert von diesem Part fest und das ist ziemlich einfach. Local wert ist gleich math.round part.position.y. Das bedeutet, je nachdem, wie hoch dieses Part ist, desto mehr ist das Part wert und desto mehr Geld bekommt ihr auch, wenn ihr es berührt. Und jetzt connecten wir schon das Touched Event und zwar mit part.touched connect function -hill. Und ihr kennt mich, ich benutze für solche Sachen immer die Conny Library. Deswegen gehe ich einmal nach ganz oben hier bei dem Script. So fügt die Conny Library hinzu, Require unter dieser ID. Damit wir nicht so viel Code schreiben müssen, sondern einfach nur hier reinschreiben müssen. Local Spieler ist gleich Conny Library. Get Spieler from Hit Part. Und dann den Hit-Part mitsenden. Als nächstes checken wir, ob der Spieler überhaupt existiert und hauen einen Debounce dazu. Und das mache ich natürlich auch mit meiner Library. If not Spieler or not Conny Library Gatekeeper Gatekeeper Key wert, then return end. Ich habe jetzt extra hier Gatekeeper Key hingeschrieben, auch wenn das so falsch ist, damit ich euch das mal erklären kann. Der Gatekeeper ist ein Debounce und der Debounce nimmt immer einen eindeutigen Key rein und eine Zeit in Sekunden. Und dieser Key wird so lange blockiert, bis diese Zeit hier abgelaufen ist. Das macht... Der Gatekeeper, den kann man auch noch ein bisschen anders verwenden, aber das ist so der Haupteinsatzzweck, wenn man ihn als Debounce benutzen will. Und wir wollen hier einen eindeutigen Key für einerseits den Spieler und andererseits dieses Part haben. Das bedeutet, wir brauchen da drin die ID und die User-ID vom Spieler. Und der Gatekeeper-Key muss ein String sein, also hauen wir da noch einen String rein, damit das alles zu einem String umgewandelt wird. Und wenn wir jetzt richtig crazy gehen, könnten wir sowas machen, einen Augenblick. So, Punkt Punkt Wert. Dann können wir das hier als Gatekeeper Key nehmen und der ist dann auf jeden Fall eindeutig und wird nirgendwo woanders noch verwendet. Als nächstes holen wir uns das Profil. Das haben wir hier oben ja schon mal gemacht. Also sagen wir hier einmal Profil ist gleich Datenmanager Doppelpunkt Get Profile Async Spieler. If not Profil then Return End. Und dann geben wir den Spieler sein Geld. Indem wir schreiben Profil .data .statistiken Cash plus ist gleich Wert. Und dann feiern wir das Plattform Debounce Event für den Spieler Part. Und den Wert, also die Zeit, wie lange ist die Bounce? Weil wir haben ja hier einen die hingepackt in den Gatekeeper mit dem Wert Wert. Also so viel Geld, wie man auch von diesem Part bekommt, so lange muss man dann auch in Sekunden warten, bis man das Part nochmal berühren darf. Wenn ihr denkt, das ist ein bisschen zu lang, dann könnt ihr hier auch zum Beispiel geteilt durch 2 hinschreiben und könnt ihr dann hier auch geteilt durch 2 hinschreiben und dann habt ihr nur halb so viel die bei uns, das ist auch in Ordnung. Das lassen wir auch einfach mal so. Und jetzt müssen wir hiermit noch was machen auf der anderen Seite und dafür geht ihr bitte hier rechts in den Starter Player rein, öffnet Starter Player Script und da seht ihr, habe ich schon Plattform Client Script ist ein Local Script und in dem Local Script holen wir uns erstmal die Services, die wir brauchen und zwar den Replicated Storage und den train Service. Und dann holen wir uns das Platform Debounce Event, indem wir einfach schreiben: Local Platform Debounce Event ist ein Remote Event und das finden wir in Replicated Storage, Wait for Child, Platform Debounce Event. Hier könnt ihr eigentlich auch Find First Child machen, weil der Client ist in der Regel immer da, nachdem das alles schon passiert ist. Aber nur um sicher zu gehen, damit es auch in Studio funktioniert. So, als nächstes legen wir einfach mal ein Goal fest für den Train. Goal ist, äh, die Transparency soll dann auf 0,8 runter. Können wir um. So, sagen wir mal 0,7. So, muss nicht so extrem sein. Und jetzt connecten wir das Event. Dafür schreiben wir einfach Plattform -Event. und Client Event, Doppelpunkt, Connect, Function, Klammer auf, Klammer zu, Enter. Dann haben wir hier die Funktion. Die Funktion nimmt dann alle Sachen rein, die wir festgelegt haben. Das heißt, einmal die Plattform, die ist ein Base Part, und die Debounce Time, die ist ein Number. Und jetzt müssen wir natürlich checken, ob die Sachen auch richtig sind, nicht, dass das Event irgendwo andersher noch gecallt wird und dann irgendwas komplett Falsches passiert. Deswegen sagen wir jetzt, if not platform, or not platform is a Base Part, oder not debounce time, or not type of debounce time, ist gleich Number, then return end. Das bedeutet, wenn diese beiden Values uns nicht geliefert werden, oder sie den falschen Type haben, dann machen wir gar nichts. Jetzt holen wir uns erstmal das aktuelle Material von dem Part, weil wir werden das Material zu Neon ändern. Heißt, altes Material ist gleich Plattform.Material. Jetzt ändern wir das Material zu Neon. Mit Plattform.Material ist gleich .material Neon. Und jetzt erstellen wir uns einen Tween Mit LocalTreen ist gleich create Und hier nehmen wir erstmal die Plattform rein. Dann eine neue TreenInfo. -info New. Da packe ich einfach nur die Debounce-Time rein. Und als allerletztes noch das Goal, das wir hier oben festgelegt haben. Und damit haben wir jetzt unseren Train erstellt. Hier könnt ihr nochmal gucken. So sieht er so aus. Viel Spaß damit. Als nächstes connecten wir zu dem Train. Completed. Also Train.completed. Doppelpunkt .com Connect Function. Einfach ein praktischer Reset. Das heißt, wir setzen das Material, wenn der Train dann fertig ist, wieder zurück auf das alte Material. Und packen die Transparency wieder auf 0. So. Und als letztes müssen wir nur noch den Train abspielen. sprich wir sagen jetzt hier Train Play. Und das wär's. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Und wenn wir jetzt in das Spiel reingehen, gucken wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. So. so wir sind im Spiel drin. Wir haben hier maximale Jumps 1. Ich kann einmal jumpen. Haben Cash 0. Und ich springe jetzt hier rauf auf das Part. Da ich habe vorher nachgeguckt. Das hat Höhe 6. springe ich hier rauf und kriege 6 Cash. Dann springe ich auf das Part und habe jetzt 18 Cash. Dann springe ich auf das Part und komme nicht an. Aber 39, ich habe es doch berührt. Und ihr seht, wenn wir es berühren, wird es Neon, geht dann wieder flacher und dann wird es wieder normal. Und jetzt können wir es wieder berühren und kriegen dann für jede Berührung Geld. Und da wir jetzt Wert geteilt durch 2 gemacht haben, heißt das, dieses Part, welches einen Wert von 6 hat, einer halt auf der Höhe 6 liegt, gibt uns 6 Cash und hat 3 Sekunden Debounce. Nach 3 Sekunden können wir es wieder berühren. Und springen wir wieder und 3 Sekunden Debounce. Das hier hat ein bisschen mehr. Und ein bisschen längeren die bei uns. Und wir können jetzt einfach hier wieder neue Jumps kaufen. Und mit mehr Jumps können wir dann höher springen. Wenn wir höher springen, kriegen wir mehr Cash. Und wenn wir mehr Cash haben, können wir uns mehr Jumps kaufen. Und damit haben wir praktisch unseren Jumping-Simulator fertig. Aber wir wollen ja doch, dass der Jumping-Simulator unsere Gruppe bewirbt. Warum auch immer wir das machen wollten. Weil keine Ahnung, was einem Roblox Gruppen bringen. Aber wer Spaß daran hat. 640 muss ich zusammenfarben. Okay, dann farmen wir jetzt hier die 640. Kaufen einen fünften Jump. Und deswegen fügen wir jetzt zum Spiel noch die Group Rewards hinzu. Aber ich will noch ein bisschen weiter spielen. Ich bin gerade süchtig. So, ein bisschen bisschen springen könnt ihr mir doch lassen. Ja. Also balancen müsste man das Spiel schon. Weil man kommt halt ziemlich easy hier voran. Und irgendwann hat man viel zu viele Jumps. Aber wenn ihr das sowas hier in die Art nachcodet... The <laughs> cat dann könnt ihr es ja selber ein bisschen balancen. Dann vielleicht noch einen Jump Boost für jeden Double Jump hinzufügen. Coole Animationen, was auch immer. Aber wir fügen jetzt den Group Reward hinzu. Und dafür gehen wir wieder hier rein in den Server Script. Und im Server Script müssen wir erstmal einen Cache erstellen. Eig Eigentlich müssen wir den Cache nicht machen, aber ich arbeite gerne mit dem Cache, wenn wir Informationen von außen holen. Auch wenn, soweit ich das verstanden habe, der Server das bei Roblox automatisch cached, machen wir es einfach für die Practice, damit ihr seht, wie es geht. Also sagen wir, Local ist in Gruppe Cache, ist gleich ein Table. Dann müsst ihr natürlich die Gruppen-ID eurer Gruppe raus. Suchen. Also sagen wir hier mal local Gruppen-ID ist gleich bei Clubbase ist das hier die ID. Ihr findet eure Gruppen-ID, wenn ihr auf eure Gruppe geht, hier oben im Link. Das da ist die Gruppen-ID und ich bin auf jeden Fall Mitglied meiner Gruppe, deswegen werden wir auch gleich sehen, wie es funktioniert. Jetzt gehen wir hier runter zur Plattform connecten und müssen da ein bisschen was schreiben. Und das schreiben wir hier zwischen den Spieler und das Profil. If not ist in Gruppe Spieler und Spieler ist in Group, Gruppen-ID, denn ist in Gruppe Spieler ist gleich true. Das heißt, wir gucken, ist der Spieler gecached? Wenn er gecached ist, dann einfach weitermachen. Wenn er noch nicht gecached ist, dann gucken wir, ist der Spieler in der Gruppe? Gruppen-ID, die wir hier oben festgelegt haben, Club Base in dem Fall. Dann sagen wir, ist in Gruppe Spieler ist gleich true, weil er ist in der Gruppe, weil Spieler ist in, is in Group. So simpel. Danach legen wir noch einen Gruppenboost fest. Local Gruppenboost ist gleich if, ist in Gruppe Spieler, then 2 als 1. Das bedeutet, wenn der Spieler in der Gruppe ist, dann kriegt er doppelt so viel Cash. Wenn nicht, kriegt er nur einmal so viel Cash. Traurig, aber wahr. Und als letztes müssen wir nur noch hier unten, wo wir dem Spieler sein Geld geben, das Ganze mit dem Gruppenboost multiplizieren. Also schreiben wir mal Gruppenboost und damit haben wir den Gruppenboost in das Spiel implementiert. So einfach geht das. Und deswegen habe ich dazu jetzt kein einfaches Tutorial gemacht, sondern habe dieses ganze Spiel außenrum jetzt noch gebaut, weil das Video sonst viel zu kurz geworden wäre. Also testen wir das einmal aus. Ich gehe nochmal rein. So, ich springe rauf. Ihr wisst, das hat die Höhe 6. Müsste mir 6 Cash geben. Ich springe rauf und habe jetzt 12. Und habe jetzt 36. Und habe jetzt 78. Und kann mir direkt einen neuen Jump kaufen. Und noch einen neuen Jump kaufen. Das heißt, dieser Gruppenboost... Bring mir doppelt so viel Geld und somit ziemlich OP in diesem Spiel. Naja, und dann werde ich jetzt einfach noch ein bisschen hochspringen. Die Jumps gehen mir auch nicht mehr aus und ich kann immer wieder neue dazu kaufen. Drei, vier, fünf. Okay, jetzt wird's knapp. Aber ich muss gar nicht alle Plattformen, die hier unten sind, ausreizen. Deswegen ist es schon ziemlich OP mit diesem Gruppenboost. So, aber bevor ich hier noch bis nach ganz oben springe, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, da abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!